Was genau passiert eigentlich, wenn man kritisiert wird? Man erfährt etwas über sich selbst, das nach Meinung des Kritikers änderungswürdig ist. Das ist nicht angenehm, denn ändern ist anstrengend und wer will sich schon anstrengen? Deshalb ist der Reflex Unsinn, das stimmt doch gar nicht. Und tatsächlich, manchmal stimmt es tatsächlich nicht. Es hat vielleicht mehr mit dem Partner selbst zu tun, als mit einer objektiven Beurteilung. Aber immer? Wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn es anstrengend ist, will doch jeder die beste Version seiner Person sein. Also muss man sich entscheiden. Bequem und unschön bleiben oder bemühen und sich positiv entwickeln. Das entscheiden Sie. Ich kann nur aufklären, dass die Kritik des Partners eine Hilfestellung sein kann, etwas an einem sichtbar zu machen, was man selbst nicht sehen kann. So wie kein Mensch sich direkt ins Gesicht schauen kann und nur das Gegenüber sieht, die Nudel, die einem noch am Mundwickel gibt. So ist es unmöglich, eigene Defizite zu sehen, die der Partner gar nicht übersehen kann. Also das nächste Mal, wenn Ihr Partner, also der Mensch, des, der Sie am meisten beobachtet, Sie kritisiert, versuchen Sie den natürlichen Reflex der Zurückweisung zu überwinden und hören sich genau an, was Ihr Partner für veränderungswürdig hält. Und Denken Sie daran, auch wenn der Partner in der Art, wie er Ihnen den wichtigen Hinweis gibt, es Ihnen sehr schwer macht, es nicht als Unverschämtheit zurückzuweisen, er hat vielleicht auf eine entstellte Nudel aufmerksam gemacht, von der Sie ohne seine Hilfe nicht befreien hätten können.